Einen wunderschönen Montag, liebe Leute, herzlich willkommen in diesem neuen Video. Ich möchte gerne heute mit euch über etwas sprechen, und zwar über Entscheidungen. Wir treffen jeden Tag neue Entscheidungen, ob wir wollen oder nicht. Die erste Entscheidung am Morgen ist, stehen wir auf oder nicht? Drücken wir auf Schlummern, was werden wir frühstücken, was werden wir trinken? Wir entscheiden uns, wie wir mit uns selber umgehen, was wir in unserem Leben machen, welche Ziele wir haben. Das alles sind Entscheidungen. Überflüssig zu erwähnen, dass wir zwischendurch auch mal die ein oder andere falsche Entscheidung treffen. Es gibt uns manchmal das Gefühl von Machtlosigkeit oder es entwickelt sich eine Angst, dass wir auch in Zukunft wieder falsche Entscheidungen treffen könnten. Pravda. Manchmal haben wir auch einfach Entscheidungsprobleme. Wollen wir uns für A oder für B entscheiden? Was ist besser? Wenn man sich jetzt nur entscheiden möchte, hm, was möchte ich mir zu essen? Bestellen Pizza oder Döner? Dann ist es nur halb so schlimm. Solche Entscheidungen führen nicht direkt zu irgendwelchen dramatischen Konsequenzen. Nichtsdestotrotz, wenn ihr euch nicht entscheiden könnt und tatsächlich Probleme habt, hm, Pizza oder Döner, der Hunger wird größer, Leute. Es scheint eine banale Fragestellung zu sein, Pizza oder Döner, aber es geht ums Prinzip, Leute. Wenn ihr euch nicht entscheidet zwischen Pizza oder Döner, trefft ihr ebenfalls eine Entscheidung. Und zwar die Entscheidung, euch zurückzuhalten, jemand anderem die Verantwortung zu überlassen und ihr selber habt die Konsequenz, dass ihr Hunger haben werdet. So oder so, ihr werdet eine Entscheidung treffen. Auch wenn ihr sagt, ich entscheide mich nicht, auch das ist eine Entscheidung. Aus eurem Handeln oder auch Nichthandeln werdet ihr Konsequenzen haben. Ihr beeinflusst passiv was passiert? Ist es da nicht besser, lieber aktiv eine Entscheidung zu treffen? Natürlich kann eure Entscheidung falsch sein, aber es war eure Entscheidung. Es war ein Versuch. Es war euer Versuch, auf euch selber zu hören, auf euer Bauchgefühl. Ich gebe euch mal ein dramatischeres Beispiel für Entscheidungen. Stellt euch vor, ihr seid Arzt. Ihr habt einen Patienten und ihr müsst euch zwischen zwei Behandlungsmethoden entscheiden. Beide bürgen ein gewisses Risiko, aber wenn ihr nichts macht, wird der Patient sterben. Ihr wisst also nicht, wofür soll ich mich entscheiden, was ist die richtige Behandlungsmethode. Beides hat Risiken, die Zeit drängt, aber wenn ihr nichts macht, dann ist es auf jeden Fall zu Ende mit dem Patienten. Ihr müsst eine Entscheidung treffen und jede Entscheidung wird besser sein, als nichts zu tun und keine zu treffen. Ob ihr wollt oder nicht, ihr werdet zwangsläufig Entscheidungen in eurem Leben treffen, die euer Leben beeinflussen. Selbst wenn ihr sagt, ich möchte keine Entscheidung treffen, auch das ist eine Entscheidung. Es gibt einen sogenannten Entscheidungsmuskel. Ihr könnt ihn trainieren. Je öfter ihr Entscheidungen für euch selber trifft, desto leichter wird es euch fallen. Eine aktive Entscheidung zu treffen, ist immer noch besser, als sich nicht zu entscheiden. Habt keine Angst, falsch zu entscheiden. Jeder hat zwischendurch Dilemmata und jeder trifft falsche Entscheidungen. Die Frage ist, was man daraus macht. Lernt man daraus? Entscheidet man sich in Zukunft besser? Oft sind die Entscheidungen schwierig, bei denen ihr euch gegen euer eigenes Bauchgefühl entscheidet. Wenn ihr merkt, ihr sträubt euch gegen die Entscheidung, überlegt dreimal, ob es die richtige ist. Natürlich könnt ihr auf euer Bauchgefühl hören und auch diese Entscheidung kann falsch sein. Der riesengroße Unterschied, wenn ihr euch für euer Bauchgefühl entscheidet, dann entscheidet ihr euch für euch selbst. Ihr vertraut euch, ihr steht zu euch selbst und ihr wisst, dass es in dem Moment die richtige Entscheidung war, auch wenn sie vielleicht jetzt negative Konsequenzen mit sich bringt. Aber in dem Moment war es das, was euer Herz gesagt hat. Die Wahrscheinlichkeit, dass ihr solche Entscheidungen bereut, ist auf jeden Fall geringer, als ganz bewusst gegen euer Bauchgefühl zu entscheiden und dann die Entscheidung zu bereuen und dann zu denken, hätte ich mal auf ein Bauchgefühl gehört, eigentlich wollte ich anders entscheiden. Macht euch nichts vor, unser Leben wird weiterhin durch Fehler geprägt sein. Wie jedes Leben, mit Dilemmata, schwierigen Situationen und eben auch falschen Entscheidungen. Aber es ist euer Leben und es sollten eure Fehler sein, die ihr begeht. Euer Leben sollte nicht aus den Fehlern anderer bestehen, Punkt 1. Punkt 2, macht keinen Fehler aufgrund der Erwartungen der Gesellschaft oder anderer Menschen. Wenn euer Bauchgefühl sagt, ich bin eine anderer Meinung als die Gesellschaft, hört auf euer Bauchgefühl. Es ist einfacher, sich die eigenen Fehler einzugestehen, aufgrund von eigenen Situationen, eigenem Mut, sich für sich selbst zu entscheiden. Die eigenen Entscheidungen zu treffen, die sich in dem Moment richtig anfühlen, auch wenn sie sich zwischendurch als falsch entpuppen können. Aber die Entscheidungen, die sich in dem Moment schon falsch angefühlt haben, das sind die Entscheidungen, die man langfristig eher bereuen kann. Weil euer Bauchgefühl in dem Moment schon gesagt hat, ich traue dem Braten nicht. Und wenn ihr euch dann trotzdem dafür entscheidet und gegen euer Bauchgefühl, wegen dem fehlenden Selbstvertrauen, weil ihr glaubt, ihr könnt vielleicht nicht selbstständig die besten Entscheidungen für euch treffen. Darüber hinwegzukommen ist deutlich schwieriger, als zu sich selbst zu stehen und aus den eigenen Fehlentscheidungen zu lernen. Das war's jetzt schon beim kleinen Video. Vertraut auf euer Bauchgefühl, macht eure eigenen Fehlentscheidungen. Fehler sind gut, Fehler sind menschlich. Lasst uns nicht gegenseitig fertig machen für die Fehler, die wir machen. In diesem Sinne wünsche ich euch einen super, super schönen Tag und ich hoffe, wir sehen uns ganz bald wieder.